Ich dachte mir, ich zeige euch heute mal wieder meine aktuellen Favoriten. Mein letztes Favoritenvideo ist bestimmt schon wieder über ein halbes Jahr her und ich liebe es aber, diese Videos bei anderen YouTubern zu gucken, weil man irgendwie immer dazu inspiriert wird, mal wieder was Neues oder auch etwas, was man schon länger hat, mal wieder auszuprobieren und zu benutzen. Und ähm, deswegen dachte ich mir, heute ist es mal wieder soweit. Und ich zeige euch mal, was ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne benutze. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an bei... Wie hieß das? Dekorative Kosmetik. <lacht> ähm, also eigentlich muss ich sagen, wenn ich mich so im Alltag schminke, dann habe ich meine Produkte, die ich benutze, die ich immer wieder nachkaufe. Ich bin überhaupt nicht mehr jemand, der irgendwie in DM geht und sich inspirieren lässt oder so. Keine Ahnung. Aber ähm, ich habe mir in letzter Zeit mal wieder so Schminksammlung-Videos angesehen und bin dann auf die Idee gekommen, mal wieder ein paar Lidschatten auszuprobieren, die ich noch so rumfliegen habe. Und da bin ich irgendwann auf diesen hier gestoßen. Das ist von Essence, die Nummer 35 Party All Night. Und den trage ich auch gerade und irgendwie ganz gerne in letzter Zeit. Sowohl im Alltag, als auch so abends, wenn ich rausgehe oder so. Das ist ein sehr, sehr schönes, schimmerndes Braun. Ähm, irgendwie ganz toll so metallisch, der Effekt. Hat so einen silbernen Schimmer. Ich bin eigentlich mehr so ein Gold-Fan, aber ähm, da sieht das ganz hübsch aus. Und wenn man das dann noch mit anderen ähm, Lidschatten kombiniert, dann... Kann das auch, passt das auch zu Gold, sage ich mal so. Und ähm, wie teuer der war, keine Ahnung. Der ist bestimmt schon zwei, drei Jahre alt. Aber ich benutze ihn in letzter Zeit wieder oft und sehr, sehr gerne. Dann habe ich vor einiger Zeit eine Palette zugeschickt bekommen von L'Oreal, eine Concealer-Palette. Die ähm, heißt die Infallible Total Cover Full Coverage Longwear Concealer Palette. Und ähm, ihr kennt die bestimmt, woher auch immer, aus der Werbung oder so. Also ich habe sie viel in der Werbung gesehen. Ähm... Das ist diese Palette mit fünf verschiedenen Farben, die auch einen Grün- und Lila-Ton mit drin hat, um Rötungen abzudecken. Und ich muss sagen, diesen Grün- und den Lila-Ton habe ich noch nicht wirklich benutzt, aber was ich täglich benutze, und das sieht man glaube ich auch, ist dieses helle Beige, einfach als Concealer für unter die Augen. Und das zweite, die zweite Farbe benutze ich immer für Rötungen. Also, <lacht> wenn ich Rötungen abdecken will. Ähm, das ist einfach irgendwie perfekt meine Hautfarbe und wenn ich da noch Puder drüber mache, dann sieht man einfach überhaupt nichts mehr. Deswegen benutze ich die sehr, sehr gerne und oft und ähm, ich weiß leider nicht, wie teuer die ist, aber meiner Meinung nach lohnt sie sich. Da benutze ich schon seit, also mindestens einem Jahr würde ich sagen, äh, von Balea die Tint Perfektion Feuchtigkeitsspendende Tagescreme für makellos schöne Haut, man sieht es ja. Ähm, die habe ich mir bestimmt schon vier, fünf Mal nachgekauft und ich mag die so gerne, weil ich finde, dass die erstens den optimalen Anteil an Feuchtigkeit spendet, also meine Haut braucht ganz genau das, was hier enthalten ist, also so fühlt sich auf jeden Fall an und ähm, dieses für makellos schöne Haut, natürlich hat man dann nicht makellos schöne Haut. Ne? Davon sollte man nicht ausgehen. Aber ich finde, man merkt das tatsächlich. Da ist irgendwas drin, was die Haut, das Hautbild irgendwie so ein bisschen ebenmäßiger aussehen lässt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mir die jetzt schon oft nachgekauft und diese ist schon wieder fast leer. Also ich werde sie mir auch wieder nachkaufen. Ich bin zwischendurch mal umgestiegen auf eine andere. Die war allerdings echt scheiße und ich habe sofort nach dem zweiten Tag, den ich sie benutzt habe, so kleine Pickelchen bekommen. Äh, dann bin ich sofort wieder zurück zu der gegangen. Also die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und das auch schon lange. Um abends mein Gesicht abzuschminken, also wirklich nur das Gesicht, nicht die Augen, äh, benutze ich von Nivea dieses erfrischende Waschgel, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, und zwar aus zwei Gründen. Erstens finde ich, dass der Duft so ein richtig typischer, ich bin jetzt sauber und bereit ins Bett zu gehen und... Ich fühle mich wohl, Duft ist. Also ich weiß nicht, Nivea hat schon immer diesen Duft gehabt, der uns wahrscheinlich alle seit der Kindheit begleitet. Und äh, der ist eben hier auch sehr, sehr gut eingefangen worden. Und was mir auch so gut gefällt, ist, dass ich seitdem ich das benutze, das Gefühl habe, ähm, dass ich so ein bisschen weniger Probleme mit Unreinheiten habe. Also ich hatte noch nie irgendwie eine ganz schlimme Haut, wo ich immer Probleme mit Pickeln oder so hatte. Aber ich glaube, so ein paar Unterlagerungen und Mitesser hat jeder. Da kann man auch nichts gegen machen. Aber... Dadurch wird das meiner Meinung nach so ein bisschen reduziert und deswegen gefällt mir das sehr gut. Ich benutze das wie gesagt abends, um mich abzuschminken und morgens, um unter der Dusche einfach wach zu werden. Und ähm, ja, mag ich sehr, sehr gerne. Dann bin ich im Moment ein sehr, sehr großer Parfümfan. Das ist so der letzte Schritt, den ich mache, bevor ich aus dem Haus gehe und dann bin ich bereit für den Tag und ähm, irgendwie weiß ich, wenn ich Parfüm drauf habe, dann hatte ich einen guten Morgen und ich habe alles geschafft, was ich schaffen muss morgens und wenn ich kein Parfüm drauf habe, dann merke ich im Laufe des Tages, okay, ähm, nee ich war eigentlich noch gar nicht so richtig fertig und welches ich im Moment sehr, sehr gerne benutze, ist von Betty Barclay, das Tender Blossom Parfüm. Ähm, das ist ist, also generell stehe ich nicht auf so ganz blumige, weibliche, süße Düfte, die Kopfschmerzen verursachen und dieser hier ist einfach so frisch und so sauber irgendwie und nicht aufdringlich, aber trotzdem auch, ich sag mal schon irgendwie intensiv, aber halt nicht so penetrant. Und man kriegt davon keine Kopfschmerzen, was bei mir echt bei vielen Düften so ist. Ähm, ich mag es so, so gerne und das kostet, glaube ich, 15 Euro oder so in der Drogerie. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es das so super schnell verfliegt. Aber ähm, ich habe schon öfter jetzt gehört, wenn ich, abends, also wenn ich das morgens drauf gemacht habe und abends jemanden getroffen habe, der meinte, okay, du riechst immer noch voll krass nach dem Parfüm und das riecht gut. Und es ist schön, ein Kompliment für seinen Duft zu bekommen, finde ich. Und ähm, ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Dann benutze ich momentan von darf die Revitalisierendes Ritual Body Lotion mit Avocadoöl. Und die mag ich so, so gerne. Ich hatte vorher ganz oft oder immer wieder nachgekauft eine Body Lotion von Alverde mit einem gelben Deckel. Ich weiß nicht mehr genau, was das für eine war. Die mochte ich auch, aber ich dachte mir irgendwann, probier doch mal was Neues aus. weil Ich finde, wenn man öfter mal was Neues ausprobiert, dann hat man immer wieder so ein Erlebnis irgendwie. Und dann habe ich mich für diese hier entschieden, wegen des Duftes. Ich finde, die riecht so, oh, so ganz unaufdringlich und ganz unterschwellig irgendwie, aber trotzdem total gut. Ich kann es aber echt schwer beschreiben, den Duft. Ähm, ich benutze die jetzt seit bestimmt zwei, drei Monaten und Luisa auch. Und die ist immer noch bestimmt halb voll. Ich habe, wenn ich die benutze, wirklich den ganzen Tag das Gefühl, dass meine Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgt ist. Es ist nicht zu schmierig und sie zieht schnell ein, man kann sich danach eigentlich direkt anziehen und ähm, trotzdem ist es aber wirklich genug Feuchtigkeit und ich habe jetzt gestern geduscht und heute merke ich immer noch, dass sie wirklich gut genährt ist, irgendwie die Haut und ja, die mag ich sehr gerne und vor allem auch wegen des Duftes weil der ist so schön leicht, aber trotzdem da, sehr angenehm Dann war ich vor pff, bestimmt zwei Monaten, würde ich schätzen, auf dem Flohmarkt und habe mir zwei Dinge gekauft, die ich euch unbedingt zeigen muss. Das erste ist diese wunder, wunderschöne Zimmeruhr. Ähm, die ist schon älter, also man sieht es ja so in diesem, ich weiß gar nicht, welche Jahreszahl das ist, vielleicht so 70er Jahresstil. Und die ist so schön und sieht so schön frisch und frühlingshaft aus. Und ich liebe die, ich finde die so, so hübsch. Das Problem ist nur dass ich die halt aufgehangen habe und dann schlafen wollte und die hat so laut getickt. weil so alte Uhren, da wurde halt noch gar nicht drauf geachtet, dass sie irgendwie leise tickt. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, dann nehme ich halt einfach die Batterien raus und stelle eine Uhrzeit ein, die ich cool finde und hänge sie so als Deko an die Wand. Und das habe ich jetzt seitdem. Ich muss auch sagen, mir fehlt die Uhrzeit hierbei nicht. Ähm, ich gucke, ich habe immer meinen Laptop oder Handy oder so neben mir, deswegen... Ähm, Brauche ich die nicht unbedingt, um die Uhrzeit zu erfahren. Natürlich wäre es noch ein schöner Nebeneffekt bei einer Uhr. Aber sie dekoriert jetzt einfach meine Wand. Und ähm, das finde ich trotzdem sehr schön. Und ich habe sie, glaube ich, für 13 Euro gekauft und runtergehandelt. Und oh, ich mag die echt richtig gerne. Und das zweite Teil, was ich mir auf dem Flohmarkt gekauft habe, ist diese Tasche. Ähm, die hat so einen goldenen Rand. Und ist sehr flach, aber es passt trotzdem relativ viel rein, weil sie eigentlich recht groß ist. Also College Block und... Also... Wenn es jetzt kein Laptop ist unbedingt, aber selbst der wird wahrscheinlich reinpassen, hat man echt keine Probleme und sie ähm, ist eigentlich schon ein Platzwunder. Ich finde die einfach sehr, sehr hübsch. Das ist echtes Leder. Und die ist von innen auch noch so mit so Leder gefüttert. Und ähm, die hat halt diesen typischen alte Taschengeruch an sich oder Second-Hand-Geruch oder wie auch immer man das beschreibt. Ähm, aber ich fand die so schön und ich habe sie gesehen und habe mit der Verkäuferin geredet. Und ich so, oh Mann, die ist ja so toll. Sie ist so, ja, die ist auch echt toll. Ich so, ja, aber... Ist so teuer, obwohl für eine Ledertasche ist es eigentlich bestimmt nicht so teuer, aber ich habe sie dann im Endeffekt, glaube ich, 25 Euro bekommen und war sehr, sehr happy und habe das noch nicht einmal seitdem bereut und nehme sie fast täglich. Und das war es schon fast. Ich habe noch einen letzten Lifestyle-Favoriten für euch und zwar äh, Musik, dachte ich mir, nehme ich mal mit rein. Ich habe euch ja erst letztens ganz viele Bücher gezeigt. Ähm, da ist jetzt noch keins wieder dazugekommen. hehe <lacht> bin im Moment nicht so ein aktiver Leser, aber ich äh, bin ein aktiver Musikhörer und was ich im Moment sehr, sehr gerne höre, ist das neue Milky Chance Album. Milky Chance sagt wahrscheinlich jedem was von euch, die haben 2013 ihr erstes Album rausgebracht, ich fand es direkt mega geil und wenn ich an mein Jahr 2013 denke, dann denke ich automatisch auch an das Album von denen. Ähm, und jetzt, 2017, haben sie ihr neues Album rausgebracht und ich find's so gut und ich finde, die haben alles richtig gemacht. Die haben zwar lange gewartet und sich Zeit genommen, aber sie haben sich weiterentwickelt und jedes Lied ist irgendwie cool und ich habe schon so viel gehört. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das unbedingt mal machen, weil, ja, ihr macht auf jeden Fall nichts falsch. So, und das waren schon meine Favoriten für diesen, dieses Quartal vielleicht, sollte ich eher sagen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Benutzt ihr auch eines oder mehrere Produkte von denen, die ich gezeigt habe und was sind im Moment eure Favoriten, vor allem aber eure Musikfavoriten, weil ich habe in letzter Zeit viel neue Musik ausprobiert. Es macht so Spaß, immer neue Musik zu entdecken. Deswegen sagt mir mal, was momentan eure Musikfavoriten sind. Und ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und noch kurz Werbung machen für mein letztes Video. Da habe ich euch nämlich gezeigt, wie ich diese Kettenaufbewahrung selber mache. Das ist sehr hübsch, ich benutze das seitdem wirklich und ich bin total froh darüber. Es macht echt Spaß und man wird wieder animiert, mal wieder seine ganzen Ketten zu benutzen. Also falls ihr interessiert seid, wie ich das gemacht habe, dann klickt hier, glaube ich. Ähm, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!